Hallo und herzlich Willkommen! Ich werde dir heute erklären, wie kann man ein Formular in Deutschland ausfüllen. Äh, und dieses Formular kann, nicht, äh, kann man nicht vermeiden, wenn man eine Wohnung in der Deutschland mieten möchte. Äh, dieses Formular ist Mieter-Selbstauskunft. Ich habe diese gewählt, weil war persönlich auch für mich ganz verwirrend am Anfang. Also fangen wir an mit der Adresse der Lage. Ähm, das bedeutet, hier sollen wir Adresse äh, unserer Wunschwohnung schreiben. Also zum Beispiel Be Berliner Straße, äh, Straße, irgendwelche Nummer und dann eine Postanzahl. Berlin. Ab dem, also ab welcher Datum? Sagen wir zum Beispiel ähm, heutige Datum und und dann gehen wir sofort weiter, weil es gibt viele, viele Fragen. Also hier haben wir zwei Spalten, mit Interessent oder äh, Interessentin und mietmieter Also suchen wir eine Wohnung nur für uns selbst oder äh, bringen wir noch unser Partner, Freund, Freundin ähm, mit. Also hier stellen wir Namen und Vorname. Ich sage Muster Max. Also Max Muster ist immer der Name im Formular in Deutschland, wo... Äh, als Beispiel gilt, also zuerst ist Name, Vorname, nicht zu verwechseln. Dann Familienstand, wir äh, können sagen ledig, das ist wie Single oder Verheiratet. Ähm, Geburtsdatum sagen wir zum Beispiel 1. Januar 1990. Aktuelle Anschrift, in welcher Adresse wohnst du gerade? Also sagen wir zum Beispiel Berliner Straße, aber ähm, andere Nummer. Ne? Ähm, ja, und ähm, Telefonnummer, sagen wir zum Beispiel diese Vorwahl, also E-Mail-Adresse auch Max Muster, ich mache jetzt so viele Fehler, weil zu so viele Fragen sind drin. Ähm, Ausgeübter und beruft. Sagen wir, dass er ein Arzt ist, zum Beispiel. Natürlich, du solltest deine Tätigkeit dort äh, schreiben. Nettoinkommen, sehr wichtig. Also, wie viel Geld steht ihm zur Verfügung monatlich, sagen wir so. Ähm, der derzeitige Arbeitgeber. Äh, also, das sollte in Detail sein, aber wir können zum Beispiel nur sagen Charité Berlin. Ne? Und derzeitiger Vermieter. Sagen wir Muster, Muster ähm, und dann Anschrift, Telefonnummer und alles was dort steht. Ähm, außer uns sollte noch jemand hier wohnen, das ist ganz wichtig. Und haben wir Verwandtschaftsverhältnisse ähm, mit denen. Also ist es unsere Familie oder ja, das ist wichtig. Und noch, ähm, bestehen Mietrückstände. Dann Räumungsklage, Zwangsfolgenstrecken, eigenstaatliche Versicherung, Insolvenzverfahren, gel gelten alles. Haben Sie Schulden, haben Sie äh, die Miete, die, die Sie nicht bezahlen haben ähm, oder hatten Sie eine ähm, Strafe bekommen, wie eine Vorstrafe oder Haftbefehl. Das ist ganz wichtig für Miete zu, zu wissen, zu wem vermiete ich meine Wohnung. Nutzen Sie die sozialen Leistungen um Miete zu zahlen als soziale Hilfe, Hartz IV oder ähnliches. Äh, werden Sie die Wohnung für gewelbliche Nutzung nehmen, also machen, machen Sie das, äh, wenn Sie ein Filmstudio machen davon oder nur für private Wohnung, äh, würden Sie dann Wohngemeinschaft gründen und spielen Sie Instrumente und welche. Natürlich, äh, wenn Sie das alles ausfüllen, also äh, Beachten, für jede Person, ähm, für jede Person äh, ist eine Spalte äh, und dann müssen die das unterschreiben, dann äh, Vermieter das unterschreiben kann und Ort und Datum stellen. Hoffentlich habe ich dir geholfen und äh, wir sehen uns nächstes Mal.